Tony Marshall ist tot. Der Sänger starb kurz nach seinem 85. Geburtstag im Kreise seiner Familie. Marshall hatte 1971 mit Schöne Maid seinen größten Hit und galt als einer der bekanntesten Schlagersänger Deutschlands.